Es ist wieder soweit, das nächste Mercedes-Benz Reiterforum live. Taucht diesmal ein in die Welt von Springreiter Andreas Kreuzer und erlebt spannende Trainings. Fragen könnt ihr dem Deutschen Meister von 2016 wie immer direkt über die Kommentare stellen. Seid mit Moderatorin Annika Hansen live dabei am 4. September um 20.30 Uhr bei ClipMyHorse.tv auf Facebook. Klickt rein!